hallo liebe zuschauerinnen und liebe zuschauer schön dass sie uns gefunden haben wir sind die froschkönige aus düsseldorf und wir helfen kindern und bevor ich jetzt unseren neuen beitrag ankündige möchte ich etwas in eigener sache sagen sie sehen mich nun schon das dritte mal in schwarz das hat den Grund, meine Schwester, unser Gründungsmitglied, unsere Schriftführerin, ist vor ein paar Tagen ganz plötzlich im Alter von 65 Jahren gestorben. Und aus Respekt meiner Schwester gegenüber trage ich schwarz und daher eben dieses dunkle Bild. Das Zweite ist, wir gehen heute das letzte Mal auf Sendung, weil wir gehen in die Sommerpause und sind am 22. august wieder mit einem neuen video für sie da so aber es gibt auch einen guten anlass weswegen ich heute zu ihnen spreche wir haben eine Scheckübergabe gehabt von der firma smp der herr moritz otto war bei uns und hat uns einen Scheck über 1500 euro überreicht es ist eine tolle sache gewesen und zwar ein fitnessprogramm der firma smp sie haben ein 18 millionen ich komme glatt in stocken dabei 18 millionen schritte zusammengesammelt die ganze firma ungefähr 60 leute in zehner teams so dass der eine und der andere halt eben ja, wie soll man sagen, angespornt war, um noch mehr Schritte zu machen als der andere. Und das Team von Herrn Moritz Otto war das Siegerteam und durfte dann aussuchen, wem das Geld überreicht wird. Herr Moritz Otto war heute mit seinem Kollegen und der Kollegin da und haben auch ein kleines Statement abgegeben und erzählt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Wir möchten uns noch mal herzlich bedanken, dass Sie uns ausgewählt haben. Eine besondere Ehre für uns. Wir möchten natürlich nicht nur dem Siegerteam danken, sondern auch der ganzen Belegschaft, die so eifrig Schritte gesammelt hat. Es waren über 18 Millionen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ganz lieben Dank an alle, die mitgelaufen sind, die sich daran beteiligt haben. Ja, vielen, vielen Dank. Und wir haben heute auch gesagt, dass wir unsere Erstklässler und unsere Schüler, die aufs Gymnasium gehen, auf die weiterführenden Schulen gehen, dahingehend unterstützen mit dem Geld, dass, wenn sie Bücher brauchen und Hefte brauchen, diese dann besorgen und ihnen zur Verfügung stellen. Vielen lieben Dank. Genauso vor circa drei Jahren haben wir, haben wir mit SMP äh, Strategy Consulting entsprechend angefangen, diese Fitness-Challenge ins Leben zu rufen. So aus dem Gedanken heraus, einfach neben der vielen Arbeit, wo man viel am Schreibtisch sitzt, äh, einfach mal ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Mhm. Und wollten zum einen eben Wettbewerbsgedanken untereinander haben. Darum treten wir eben immer in verschiedene Teams mit circa zehn Mitarbeitern pro Team gegeneinander an und aber auch ein gemeinsames Ziel hinlaufen. Das ist entsprechend dann das Spendenziel, wo das Siegerteam äh, eben das Spendenziel auswählen kann entsprechend. Voraussetzung dafür ist äh, ja, ein gemeinnütziger Verein lokal innerhalb von Düsseldorf, der auf irgendeine Weise etwas Gutes tut für, für Kinder, für Tiere, für ältere Menschen, für das Gemeinwohl im, im weiteren Sinne. Mhm. Und äh, dieses Jahr zum Beispiel ganz konkret war unsere Challenge im ähm, Juni für 30 Tage. Wir haben äh, quasi mit unseren 60 Mitarbeitern haben wir in der Zeit äh, über 18 Millionen Schritte gesammelt. Boah. Also sind 18, 18 Millionen. 18 Millionen. Nein. Ja, also es wird jedes Jahr mehr. Es ist Wahnsinn. Also, ja. äh, <lacht> man muss aber auch sagen, wir haben ja, wir haben ja, wohnen ja in so einem Al nicht. alten, älteren Haus oder so ein Altstadtvilla in, in Düsseldorf Die der, der hat ja auch viele Stufen. Also deswegen. Ja, immer ja. Dachgeschoss. Ja, da muss man immer ins Dachgeschoss und dann äh, geht das auch ganz Wunscher, gut. <lacht> Nimmt genau. Aber man nicht den Abzug. Ja, <lacht> Genau und äh, das sind so 300.000 Schritte sind das pro Mitarbeiter, ja. die jeder gemacht hat in der Zeit, also 10.000 pro Tag, was schon gut ist. Also ich glaube einmal das Ziel äh, Firmenfitness erreicht äh, und ja. entsprechend auch die Motivation wirklich für jeden einzelnen Mitarbeiter dann, dann ja. gehabt, äh, ja, einmal das andere Team auszustechen und eben für einen guten okay. Schritt in Summe dann viele Schritte ja. zu sammeln. Ähm, unsere Partner geben uns auch jedes Jahr quasi einen gewissen Bonus obendrauf, wenn wir ein vorher festgelegtes Schritteziel sammeln. Ich weiß, ich glaube, das lag dieses Jahr über 15 äh, Millionen Schritten. Also da sind wir weit drüber gekommen, <lacht> äh, weil, weil wir alle entsprechend äh, den den extra Bonus noch mal haben wollten. Ähm, für Sie jetzt dann in dem Fall. Ja, sehr und schön. Ähm, <lacht> genau, und äh, ja, das war jetzt das dritte Jahr in Folge. Wir machen das in der Regel einmal im Jahr. Darf ich fragen, wie viel <lacht> haben Sie denn als Siegerteam? Wissen Sie dann? Das waren, glaube ich, das haben wir wir hatten noch geguckt, ich glaube 3,8. 3,8 Millionen. Ne? 3,8 Millionen. Genau, ja. von sechs Teams. also ja. äh, wir waren, man muss sagen, wir sind ja alle relativ eng beieinander gewesen. Es ähm, gibt dann immer so Ausreißer nach oben und unten, no. gerade mm -hmm. mal bei den Einzelpersonen. Innerhalb des Teams, ähm, ja. Aber also, in den Teams waren wir relativ eng beieinander, genau. Aber ja, ja. wir haben besonders Gas gegeben. <lacht> äh, Schau, und, ja. äh, ich glaube, genau, der Meister hat 520.000. Glaube ich. Ne? Ja, ungefähr, so, genau. Ungefähr Auf jeden Fall so über 500.000, ja. also in einem Monat, das ist, das ist äh, der, das der Mitarbeiter, genau. Das gab dann auch einen kleinen Pokal, äh, der mit den nächsten Schritten hat ein tier t shirt bekommen. Äh, der darf dann im nächsten Jahr noch mal versuchen, mehr Schritte <lacht> zu machen. Ähm, genau, aber man muss sagen, tatsächlich über alle, also das hat tatsächlich auch so die ganzen Mitarbeiter vereint, also auch die Sportmuffel an sich, die knurren dann am Anfang immer mal <lacht> kurz und äh, nicht schon wieder eine Fitness-Challenge, äh, dass wir wieder. Äh, ja, wieder los müssen. Und äh, es gibt natürlich auch mal ein bisschen Getrieze dann in den einzelnen Gruppen. Sagen, es gibt äh, auch das Gesprächsthema in den Pausen, würde ich sagen, wäre die nächsten Stunde schon einfach. Ja, ja. Man will ja. sich auch nichts nachsagen lassen. Ne? Genau. Dass okay. dann der eine sagt, was, du hast so viel und das schaffe ich aber auch. und... Ja. Genau, und es ist dann ja schon so, dass am Ende, ich sag mal so, die, die Schlusslichter, die haben mhm. dann so maximal die Hälfte der Schritte der, der, <lacht> der Top-Leute, wobei ich glaube, ja, unser Kollege mit den 520.000 Schritten, der war über 100.000, hat der Vorsprung zum zweiten, also das ist nochmal richtig rausgestochen. Ähm, genau, aber so haben wir jetzt quasi in Summe eben diese so, ja, 18 Millionen Schritte gesammelt und ja, damit dann die anderthalb tausend Euro. Ähm, das ist mal. Ja, ganz nett. Und nächstes Jahr müssen wir das Schritteziel weiter hochsetzen und dann hoffentlich noch mehr Schritte sammeln wieder äh, und noch mehr Spenden sammeln. Dass, ich melde äh, mich schon mal an. Ja. ja, toll. Also wirklich herzlichen Glückwunsch auch dem Siegerteam. Ne? Super, super. Ich ja, wäre auch Schlusslicht. Also ich bin, äh, bin nicht so fürs Laufen, ne? bin ich ganz ehrlich. Ich mache ähm, eher Bodybuilding, ne? aber ja. nicht äh, laufen. Das ist, mhm. Ich gehe auch nicht gerne Schaufenster gucken oder so. Ne? Also laufen ist für mich nicht so das. Aber ich habe gehört, wir kriegen auch eine neue Challenge. Ne? Also es ist immer auch so auf genau, dem ne? Genau, also intern gibt es tatsächlich dieses Jahr noch eine zweite Challenge für all die, die eben nicht so gerne laufen. Und da gibt es dann auch nochmal... Quasi spenden für eine Organisation. Der Modus ist gerade noch in Klärung, aber <lacht> da geht es dann mal um andere Sportarten, so dass man quasi alle mal mit reinbekommt. Da ist im Zweifel mal ein Tennisturnier so, bei oder was auch immer. Ich sag so: Bodybuilding ist wirklich, also Fitnessstudio, ist wirklich ein Sport für Nichtsportler. Man kann, <lacht> ja, man bewegt sich, man trainiert. Und man kann ja wählen, ob man mit 5 Kilo oder mit 50 Kilo ja. Äh, ja? Ähm, ich finde das für mich persönlich ähm, genau ideal. Okay. Ne? Ja. Dass äh, man bleibt fit, man hat die Fitness und ne? Absolut. ohne laufen zu müssen. Ne? <lacht> ich glaube, laufen, laufen ein zweit auch so die Gesellschaft. Also ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, ich finde das okay. Also entweder man man liebt es ja, oder man, man hasst man es, hat es ja, ja, ja, genau. <lacht> ja. genau, und das, das merkt man auch bei uns. aber ja. Ja. Genau. Aber Herr Otto, Sie haben uns was mitgebracht. Genau, ist ähm, ja gerade schon mal erwähnt, quasi von den, von, von uns allen, von allen Mitarbeitern ähm, von smp Strategy Consulting. Genau geht es entsprechend dieses Jahr dann einmal an Sie, an die Froschkönige. Ähm, genau 1.500 Euro für den guten Zweck, für die Kinder. Und äh, vielen, vielen Dank. Kann man, wir, wir freuen uns da sehr. Ja. Wir haben äh, lange überlegt, äh, was wir mit diesem Geld machen. Mhm. Ähm, wir sind da noch nicht so ganz äh, uns einig geworden, weil es ja doch immerhin eine sehr große Summe ist. Ähm, wir wollten es aber in die e und in die Kinder stecken, die zur weiterführenden Schule gehen, also die aufs Gymnasium mhm. gehen oder so. Ja? Die okay. brauchen alles neu. Ne? Die haben vier Jahre ihren Turnister und Rucksack ja. und alles äh, äh, benutzt und jetzt denke ich, brauchen sie ein neues Federmäppchen und ebenso was. Ne? Und unser Ziel ist ja, dass wir äh, die Kinder begleiten mhm. bis 18 und darüber hinaus. Mhm. Das heißt also, wenn sie Abitur machen, auch länger und das Studium über begleiten, damit sie nicht alleine da stehen. Und ähm, wenn Sie eine Lehre machen, dass wir die drei Jahre Lehre äh, begleiten, falls Sie Arbeitsschuhe brauchen oder äh, spezielle Bücher oder irgendwas. Ne? Mhm. Und da ist natürlich eine Schulbildung und auch gleichzeitig eine Schulausstattung sehr wichtig, ne? dass Sie Absolut. nicht gemobbt werden. Und dafür würde ich gerne die 1500 Euro verwenden bei uns. Sehr gerne. Also wäre sehr gerne. das in Ihrem Sinne auch? <lacht> Absolut. Ich also, denke, genau. Bildung ist immer... Genau, no? also ich glaube, damit macht man nie was Falsches, bestinvestierte Geld, äh, ja. gerade für die Idötzchen und dann auch für die Älteren. Mhm. Ja, und wer, wer das Abitur macht, sich für ein BWL-Studium oder ähnliches entscheidet, Der äh, kann auch dazu äh, SP, wir suchen ne? immer Praktikanten <lacht> und neue Mitarbeiter, also auch, haben, auch das sehr gerne. Wir haben gerade ähm, eine äh, Tochter, also eine 18-Jährige, die Abitur gemacht hat mit 2,9. Mhm. Finde ich schon sehr gut. Mhm. Äh, wir haben äh, einen in der Vergangenheit, äh, der äh, mit 1,1 gemacht hat, und ja. eine, die mit 1,9 Abitur gemacht hat. Ne? Also, wir schlecht. haben schon, ja, trotzdem, das Jobcenter sagt, äh, für Hartz-IV-Empfänger ist Abitur nicht vorgesehen. Ne? Also, da, die kriegen gar keine Zuschüsse und nichts. Ne? Was und da kommen wir dann und sagen, okay, ja, ne? und weil so das muss man unterstützen. Schade, ja. dass man das privat fördern muss, äh, quasi, ja, aber ja. umso besser, dass es gemacht wird. Ja, ja wir ja. sind da wirklich äh, am Ball, ne? weil wir sagen, ja. es gibt nichts Wichtigeres, um die zweite Hartz-IV-Generation ja. zu vermeiden. Ja. Ja. Absolut, ja. ja, ganz lieben Dank. Wir freuen uns sehr und sagen Sie den Kollegen, wir freuen uns. Wirklich. Das, das Und vor allen Dingen, wir, äh, wir haben ja einen tollen Spender, der die äh, e ähm, mit äh, schultüten mhm. ausstattet, okay. schon seit Jahren. Okay. Ja? Und äh, wenn die dann ihre Schultüten kriegen, dann strahlen die immer <lacht> über das ganze Gesicht. Aber es gibt noch so viele Dinge, die sie einfach brauchen, ne? die, mhm. wenn man in die Schule kommt, man kann ja nur theoretisch sagen, was, was sie brauchen, aber dann kommen die, dann brauchen die Bücher und dann brauchen sie Hefte und spezielle Hefte und spezielle ja. Dinge, die die lehrer verlangen und, ne? mhm. und dafür nehmen wir das ja absolut Was mhm. den, den wassermalkasten äh, also, da, ja. da, da gab es immer die lange liste bei der einschulung dass, ja, genau, das ne? macht, genau. und das ist halt eben nur bedingt in diesen Schultöten die ist zwar schon gut ausgestattet aber eben die dinge die gefordert mhm. werden sind dann mhm. halt eben noch nicht drin ne? ja. Ja. ja super freuen wir uns wir bedanken uns ganz herzlich, auch, dass Sie <lacht> mit einer großen Abordnung gekommen sind. Und ähm, sagen Sie den Kollegen auch nochmal ganz lieben Dank und äh, dem Siegerteam nochmal herzlichen Glückwunsch. Ne? Das machen wir. Vielen Dank richten vielen wir Dank. aus, genau. Ja, super. Danke. Vielen Dank. danke So, und jetzt vielen Dank, dass Sie uns angeschaut haben. Bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns. Und abonnieren Sie uns. Tschüss.